Aber das, das passiert, also das aus meiner Beobachtung und Erfahrung ist es so, je mehr ich an eine Geschichte von mir selbst glaube, desto mehr versuche ich das ja irgendwie auch unbewusst oder bewusst, gibt es glaube ich beides, aufrechtzuerhalten. Ich bin ja der, So man hört ja als Kind viel, man, man, irgendwie, man lernt sich ja auch in der Interaktion kennen. Und ich weiß ja nicht nur, wer ich bin, weil du mir irgendwie auch sagst, wer ich bin. So mit mir alleine, bin ich ja, müsst ihr, ich müsste mir ja vorstellen, wer ich bin. Ist ja nicht so, dass du mich, du siehst mich ja anders, wenn du mich triffst als jemand der andere. Und wieder der andere sieht mich wieder anders. Das mhm. heißt, es gibt eigentlich nichts zum Festhalten eigentlich oder sowas Statisches. Und ich, ja. glaub, wir machen, wir, wir glauben es irgendwie. Ich kann mich erinnern, oft habe ich glaube ich, ich bin ja der und der. Also ich, ich müsste ja so sein. Und mhm. irgendwann war bei mir dann so, dass ich mich von außen, ich kann mich da erinnern, im Urlaub vor ein paar Jahren. Äh, da haben wir äh, ein, klein, ein Streitgespräch gehabt mit einem Kollegen und ist dann, währenddessen ich geahndet habe, habe mich, es war so, irgendwie, als hätte ich mich von außen beobachtet so, was tust du das eigentlich? Du, du wüsstest es ja gar nicht sagen, aber ein, es war so irgendwie automatisiert und irgendwie das einmal loszulösen von dieser Person, vom Gedanken, dass ich jetzt der sein muss oder so und so sein müsste, ist auch eine spannende Beobachtung für mich. Mhm. Ja, und das ist, wie du sagst, das Denken erzählt uns, wer wir sind. Und wir erleben uns in einer bestimmten Situation als, äh, zum Beispiel mit diesem Kollegen, erlebst du dich vielleicht als jemand anders, als wenn du mit mir redest. Ja. Und man hört ja auch so Sätze so, ich kenne dich ja so gut, ich weiß, wer du bist. Mhm. Und man, es kann ja auch, ich weiß, es ist sehr ja nett gemeint, oft machen wir vielleicht nett nicht so nicht gemeint, aber weißt du, es kann ja auch nett gemeint sein. Aber eigentlich... Kann man niemanden wirklich kennen, weil du kannst ja in dem Moment da anders sein als vorher. Ich meine, natürlich gibt es eine Struktur ein der ist eher ruhiger, der ist eher ein bisschen explodierter hin und her, aber grundsätzlich kann man nie wirklich wissen, wer da jetzt eigentlich vor einem steht oder sitzt oder wie er gerade ist. Du kannst dich halt erinnern an die letzten äh, Interaktionen mit diesen Menschen ja, und wie die abgelaufen sind, aber es hat natürlich auch damit zu tun, wie du da gerade drauf warst. Hm und was das für eine Situation war und, äh, und, und zum Beispiel ob das geschäftlich war und dann lernst du denjenigen privat kennen und stellst fest, der ist ganz anders mhm. privat und im Endeffekt ist es einfach, welche welche ähm, Verhaltensweisen werden in dieser in diesem Zusammenwirken da abgerufen oder welche kommen da zum, zum Einsatz? Aber das heißt, dass wir ein Bild von uns eigentlich haben, das sich ständig ändern kann. Und andere haben auch ein Bild von uns, das sich ändern kann oder nicht. Und wir haben auch Bilder von anderen, die sich auch ständig ändern. Das heißt, eigentlich äh, ist, wir reden Bilder mit Bildern und Findung. Ja, und wenn du dir anschaust, äh, nimm dir mal so ein, äh, stell dir einen Urlaub vor und du machst in dem Urlaub ein paar Bilder und Fotografien. Und dann sagst du, ah, das war also der Urlaub. Ja, ja das ist ein. Mini-Ausschnitt aus einem Moment von dem Urlaub, was du in dem Moment erlebt hast, war deutlich mehr als auf der Fotografie ist. Und die sieht sowieso anders aus. Ja? Weil zum Beispiel, okay, die, jetzt habe ich den Mond fotografiert und auf dem Foto ist er so und in Wirklichkeit kam der mir so vor. Ne? Und also von daher diese Selbstbilder oder die Bilder von anderen, die sind immer irgendwie verzerrt und ultra unvollständig. Und das zu wissen ist irgendwie ganz hilfreich. Okay, das ist nur so, eine Eigenschaft rausgegriffen. Da war ein Mond. Das Denken zeigt uns ja immer nur einen Ausschnitt von dem, was also, ist. Ein Ausschnitt von dem, was ist und vor, vor allem, was ich äh, gedacht habe, was ich gedacht ist. habe, ist. Das ist ja noch noch mal eine Stufe weg von dem Ganzen, dass äh, ich gedacht habe, okay, der ist, das ist ein super grantiger Mensch zum Beispiel und ähm, und er selber hat sich wahrscheinlich ziemlich anders erlebt in dem Moment. Und jemand Drittes, der dabei war, würde es auch nochmal anders beschreiben. Und wenn ich den jetzt wieder treffen würde und ich reagiere nicht auf ihn, als wäre er ein grantiger Mensch und ich wüsste das schon, dann ist es vielleicht anders beim nächsten Mal. Vielleicht war ich grantig und das kommt aber auf meinem Foto nicht vor. und Dann hat er grantig geantwortet. Und das ist also diese ganzen selbst Bilder und, und äh, Fremdbilder, die sind schon ungefähr so eine äh, Orientierung, wie zum Beispiel, wenn, wenn mich jemand fragt, du nächste Woche ist Marathonlauf, willst du mitlaufen? Ja? Dann würde mein Selbstbild suchen nach, wo mir Marathonlauf Spaß gemacht hat und dann würde ich <lacht> nichts finden. Und dann würde ich sagen, glaub nicht. Also von daher, das ist schon mal so eine ganz ah, ja. grundsätzliche Orientierung, auch was mir schmeckt oder was mir nicht schmeckt, aber nicht mehr als das, das ist nicht eine Definition von mir oder so, das ist nicht eine vollständige Beschreibung. Und was ja. passieren kann, ist ja, wenn ich, wenn ich jetzt so eine recht fixe Definition von mir selber habe, ich bin der und der, ich müsste, ich muss so und so sein, ist mei. Beobachtung meiner Erfahrung die, dass das äh, auf lange Sicht sich nicht gut anfühlt und meistens äh, irgendwann zusammenbricht irgendwie in sich, weil ich, sobald ich mich in eine Schachtel drücken möchte, ich bin der und der oder ich, ich so und so, äh, hat mir meistens das Leben gezeigt, dass das nicht geht. Ja, das, hat, das ist einfach echt anstrengend das Aufrecht zu erhalten. Ja, und dann ist es, äh, dann scheint es irgendwie wichtig, dass die anderen das auch akzeptieren, dass man so ist. Ja, was weiß ich, ich bin hochsensibel. Oder äh, nimm darauf Rücksicht. Oder, oder was auch immer. Ja. Oder ich bin, äh, was auch immer das sein mag. Ja. Ich bin ein Künstler. So. Ähm, und ähm, das ist einfach halt anstrengend, das aufrechtzuerhalten, weil wir sind halt in einem Moment hochsensibel und in einem Moment Künstler und im nächsten sind wir halt äh, Decken, die ihren Spaß haben. Und sonst nichts. Das bist du mal öfters. <lacht> ja. ja. Und das ist einfach diese Momente, wo es nicht darum geht, irgendwas aufrechtzuerhalten oder irgendwas darzustellen oder was zu verteidigen, das sind halt einfach die schönsten und lustigsten und lebendigsten von allen. Und das zu sehen, das ist halt einfach, ähm, weißt du, wir haben halt einfach bestimmte Sachen gelernt von unseren Eltern und von unserem Umfeld und so weiter, ja. was es wichtig ist und das ist zum Beispiel, was darzustellen oder so. Und das haben wir halt dann irgendwie verinnerlicht und dann ähm, stellen wir, dann da merken wir in unserem Leben, wie sich das anfühlt, wenn wir darauf achten. So die meisten Leute sagen, okay, ich, äh, das kommt nicht an, was ich darstellen will. Also muss ich mich mehr anstrengen, statt irgendwie, ja, was, wenn du nichts darstellst? Ja, aber wer bin ich dann? Ja, wer bin ich dann? Genau, wer das finde ich dann? einfach eine interessante Frage, wo die Antwort nicht unbedingt von außen kommen muss. Und mhm. was wir wissen ist, dass die auch nicht aus dem Denken kommt, weil das Denken mit unserer Beschreibung so schwankend ist, je nachdem, welche Emotionen gerade im Organismus sind. Ich bin so super, ich bin so ein Trottel. Ja, mm. Innerhalb von einer Minute. Mm. Ich bin so ein Versager, ich bin so ein Genie. Und da, da finde ich es mir so spannend, dann Babys oder Tiere zu beobachten. Ich meine, ich habe jetzt eine Hündin in meinem Leben seit zwei Jahren und ähm, ich habe mich manchmal gefragt, so, wenn wir uns in die Augen schauen, wenn die so, wenn, ich, wenn ich so sein, so, was denkst du dir jetzt gerade Was geht in deinem Kopf vor? Und natürlich automatisch passiert ja eine Interpretation von dem Gesichtsausdruck ach, sie liebt mich so sehr, oder so mhm. um, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt unbedingt denkt, oh, den, den, den liebe ich jetzt so sehr, glaube nicht, also, das ist es denkt, was ich meine, so, mhm. ist faszinierend, weil wir erwachsene Menschen irgendwie können das so gut, aber Babys und Tiere zeigen uns eigentlich halt, dass es da was anderes auch noch gibt. Mhm. Und was meinst du, was das ist? Das, was ist. Ich glaube nicht, dass ein Baby sich jemals denkt, ich ist nicht, boah, halt schau ja wieder komisch aus, Von <lacht> ja. so Spiegel krabbelt, oder ja. <lacht> die ja. auch so, ja Gott, geht gerne spazieren spazieren, weil wenn, wenn mein Fell so ausschaut. Ja. <lacht> oder hey, was ich was muss heute war? der beste Hund sein, weil gestern war ich schlimm, ich, glaub, ja, ich, nicht, dass ich genau. das Pass auf, wie ich den Stock jetzt hole, wärst du nicht aber wenn wir die, diese äh, Gefühle oder Emotionen oder was, wenn wir die in Worte übersetzen, das ist halt einfach ein, eine Sache, durch die wir dann äh, drüber reden können, ähm, die es nicht so ganz trifft, aber so eine Annäherung. Ja. Und das ist, äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, wenn dein Hund dich anschaut, dass der sich denkt, wie schön, dass du da bist. Und wenn wir das in Gedanken übersetzen und das Gefühl ist halt einfach Freude im Zusammensein mit dir. Und dann ähm, gehst du weg und machst die Tür hinter dir zu und dann kommt halt Trauer. Vermissen kommt dann halt auf ne? und dann machst du die Tür wieder auf und da ist wieder Freude. Ohne irgendwie ähm, vielleicht einen Gedanken von ähm, was du schon alles für sie getan hast oder solche Sachen ne? oder ob du wohl heimlich noch andere Hunde siehst. oder. <lacht> Und das, das glaube ich, da ist einfach halt beim Baby auch einfach äh, Freude über dieses Zusammensein gerade. Das heißt dann aber eigentlich auch, dass das natürlich auch, weil wir waren einmal Babys, äh, ich kann mich nicht so gut erinnern, aber man munkelt, dass es so war, äh, dass das eigentlich natürlich da ist. Dass diese Offenheit für das, was ist und auch, dass das auch natürlich da ist. Mhm. Ja und ähm, ja wir können uns nicht so an unser eigenes Baby sein in, in äh, irgendwelchen Szenen erinnern, aber wenn wir mit einem Baby zusammen sind, dann merken wir, dass da was äh, äh, Gemeinsames ist. Mhm. Nämlich diese, diese zum Beispiel ursprüngliche Freude oder dieses dieses direkte Erleben von dem Moment, bevor das durch Gedanken gefiltert wird. Mhm. Das ist, das ist ja nicht weg, das ist ja nur eher im Hintergrund, weil mehr Aufmerksamkeit jetzt aufs Denken geht oder auf, ähm, wie kann ich äh, ihn beeindrucken oder wie kann ich ähm, sie ähm, zum Lachen bringen oder was auch immer. Wie kann ich irgendwas jetzt machen oder sowas. Ja? Wie kann ich äh, was darstellen und so. Und in diese ganzen Sachen ist einfach dieses... Diese, diese Unmittelbarkeit vom Kontakt, und das kennst du vom Baby ja auch, du verziehst dein Gesicht und das Kind ist verunsichert. Aber es hat kein Problem damit, dass es verunsichert ist. Das ist nicht irgendwie, oh, hat, hoffentlich hat er das jetzt nicht gemerkt oder was auch immer Das ist einfach halt sehr viel einfacher. Und wir haben halt, äh, Gott sei Dank eben auch gelernt, äh, uns ähm, in, äh, uns Gedanken zu machen ja, und auch zu verstehen, was äh, was vielleicht äh, also zu vermuten, was in meinem Gegenüber vor sich gehen könnte und so. Aber ähm, ich glaube, dass es eine gute Idee ist, das auch mal ähm, dem auch mal seinen Platz zu geben statt, das ist die Autorität über mein ganzes Leben. Ja. Das ist ein äh, Hilfsmittel, was immer mal auch ganz interessant ist, ja, so wie ähm, so wie eine Gabel ganz nützlich sein kann immer mal wieder, aber nicht als, äh, nicht, als nicht ständig im Einsatz. Man muss nicht die ganze Zeit mit der Gabel rumlaufen und alles reinstechen. Mhm. Also da ist nichts verkehrt an der Gabel und die ist hilfreich, ähm, aber halt nicht immer. Wenn man Suppe isst, ist wahrscheinlich eine Gabel ist nicht das Hilfreichste. Zum Beispiel, genau. Mhm.